Sofern man das äh, als ein Problem ansieht, entfällt es natürlich, dass Menschen äh, sich zu rechtfertigen haben äh, für das Einkommen, das sie tragen.